Hallo zusammen, wir befinden uns hier in einer von 29 Teilbibliotheken der Universität Bern. Wir haben jetzt mit auf einen kleinen Rundgang, Halin, hey was machst du? So? Pst! Das gute ist ja, in einer Bibliothek, du verschiedene individuelle Lernorte wie dich hier. kommst du Lee lernen oder und zusammen mit anderen Nehmen, die vorbereiten für eine Präsentation Ich Wir dir jetzt alle die Lernorte in dir schon.